Also besonders gut gefallen hat mir, dass hier ein sehr schöner Rahmen geschaffen wird, in dem man sich mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen aus den Bereichen E-Learning und Lehre austauschen kann.